Landezone sichern! Gold Eagle landet! Ich wiederhole, Gold Eagle landet! Deckung geben! Los! Verteilen! Bringt sie an den Rand des Kamms! Roger! Fluss wird gesichert. Over. Ah, wir starten mit der Patrouille östlich, entlang des Canyons. Nördliche Zufahrt. Over. Ich sehe ihn! Er ist hier drüben! Eindringling! Feind bei meiner Position! Steh gesichert. Sichtweite 100%. Over. Unmöglich! Wir haben das Gebiet gerade gesichert! Keiner ist so gut Ot Türbereich sicher! Greife ein! Greife ein! Türladung platziert! Bereit zum Eindringen! Sandsturm, im Moment ist kaum was zu sehen. Over! Verstanden Oxide, wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereit halten! Verstanden Oxide, bereit halten! Oxide, Disciple 6 am Dampfraum. Kein Zeichen von 5, over! Oxide Avatar 1 haben unautorisiertes Personal auf dem Steg. Wiederhole, unautorisiertes Personal auf dem Steg! Verstanden Oxide, Drohne ist online. Bereit halten! Oxide, Disciple 9, wir haben Feindkontakt etwa 50 Meter vom Nest. Over. Disciple 3 seilt sich ab. Butcher 2 seilt sich in Sektor Papa Quebec ab. Oxide, Butcher 5, hab eine gekappte Zündschnur. Wir brauchen 10 Minuten für die Kiste und um das EBC scharf zu machen. Bereit machen zum Vorrücken. Schlechte Sicht vom Turm aus! Sie müssen sie vom Boden aus ausschalten! Feuerfreigabe, alle ausschalten! Teams Oscar und Romeo, Sprengbereich durchkämmen! Muster Papa Alpha! Roger! Disciple 9, eure Wache hinten hat's erwischt. Avatar 1, hier Oxide, wir haben den Kontakt zu mehreren Drucks in der Nähe des Dampfraums verloren. Kamera schwenkt über den Steg, over. Avatar 1, übertragen Sie das Kamerabild zur Gesichtserkennungsdatenbank in Langley. Bereithalten für Wald... An alle, Achtung, auf dem Steg sind zwei Soldaten unterwegs in Richtung Krähennest. Los, sofort ausschalten. Mutscher 1.5 zum Nest kommen und bereit machen, Gold Eagle zu eskortieren. Negativ. Gold Eagle will diese Ladungen in weniger als drei Minuten scharf haben. Erledigen Sie das. Ende. An alle Feuertrufs. Identität bestätigt. Die Angreifer sind Ex-SAS und Sonderkommando 141. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor. Over. An alle Feuertrufs. Die Angreifer sind Ex-SAS und Sonderkommando 141. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor. Over. Sir, der Sandsturm wird heftiger. Flugeinsätze sind zu riskant. Ja, Sir. Das ist keine 100 Meter von Ihrer Position, Sir. Roger, Feuermission. Einschlag in der Nähe. Rutscher 7, Oxide. Wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm oder ein kaputter Sender. Ein Team zum Überprüfen senden. Over. Vorwärts! Verstanden, Disciple 4. Kontrollgang beenden und wieder reinkommen. Team Zulu meldet einen heftigen Sandsturm. Oxide, Ende. Kommen, Alpha. Bravo. Zulu. Disciple 4, Oxide. Wie ist der Status? Over. 4, Oxide. Können Sie mich hören? Over. Hey, ich bekomme keine Meldung von 4 an der nördlichen Kampfstraße. Könnte am Sender liegen. Verstanden, Oxide. Ich schicke Wenzel und Lambert. Butcher 7, Ende. Disciple 5, Oxide. Statusbericht. Over. Disciple 5, Oxide. Statusbericht. Over. Disciple 5, Oxide. Können Sie mich hören? Over. Disciple 5, Oxide, bitte melden. Over. Disciple 6, wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Nachsehen. Over. Oxide an Disciple 6. Da sind zwei Leichen an der Hintertür. Sofort das ganze Gebiet durchkämmen. Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Auf die Ecken achten. Da sind sie, feuerfrei. frei. Ruhig, bringt sie zur Strecke. Dann los. Foxshot Element, links absuchen. Suchmuster Echo Charlie, los! Gold so, Eagle, hier Kessler 3 Wir sind über dem Reservoir. Kein Sichtkontakt. Over. Ziel erfasst. Hab ihn im Visier. Okay, gleich habe ich ihn. Roger, wir haben Sichtkontakt. Greifen an. Da sind sie. Wir greifen an. Hab Sichtkontakt. Greife an. Ziel gesichtet. Greife an. Sie sind überall. Kriege keine Erfassung. Die Kerle sind flink. Moment noch. Ziel in Sicht. Verstanden, Luken offen. Bleiben Sie bei 30 Knoten und achten Sie auf die Höhe. Crew Gold Eagle ist an Bord. Wir verschwinden. Da ist ein Sandsturm auf 12 Uhr. Wir nehmen den Weg außenrum. Festhalten. Achtung, wir setzen Einheiten mit Raketenwerfern an der Brücke ein, um Price und McTavish abzufangen. Alle Brückenfeuertrupps Raketenwerfer einsetzen, um Boote hinter Gold Eagle abzufangen. Die Little Birds sind in etwa 40 Sekunden da. Verstanden, Rakete los. Roger, Rakete los. Fox 3. FOX 3! Roger, Drohnenunterstützung in 10 Sekunden bereit. Luftbodenraketen online, wir wären bereit, Sir. Warhorse 5-1 bereit, der Payflow ist flussabwärts, Sir. Wo schießt du hin? Hey, wo schießt du hin? Falsches Ziel! Wir sind Partner! Ziel erfasst! Hab Ziel im Visier! Hab Sichtkontakt! Hab ein Ziel! Hab Ziel erfasst! Hab Sichtkontakt! Hab die Aktivität! Aktivität. Registriere Aktivität. Hier will einer abhauen. Melde Feindaktivität. Feindaktivität registriert. Sie bewegen sich. Ziel bewegt sich. Die sind gepanzert. KTW-Munition laden und genau zielen. Sie befolgen der Standardprozedere. Beschäftigen wir sie. Über die Flanke kommen. Diese Kerle sind berechenbar. Ruhig und professionell bleiben. Nur Volltreffer. Haben schon schlimmere Ziele als die erledigt. Information bleiben. Drei, durch Sektor Charlie Solo flankieren. Ich kenne diese Taktiken. Diese Kerle sind vom SAS. Stellungen beziehen, die wissen, wie man schießt. Sektoren bewachen, Munition sparen. Volltreffer zählen doppelt, also hoch und genau zielen. Aggressiv und in Sichtkontakt mit dem Ziel bleiben. Los geht's, weiter angreifen, Männer. Aufklärung, los. Waffenfreigabe, Charlie Team, los, abfangen. Alpha Team, Rückzug zum Sammelpunkt Chester! Feinde sind weit in den Komplex vorgestoßen! Mit äußerster Vorsicht ausschalten! Hat Ziel im Visier! Greife an! Das drc pan wirkt! Mein Finger ist ruhig! Jagt sie hoch! Jagt sie hoch! Jagt sie hoch! Granate! Granate! Granate! Granate! Bewegung! Granate! Bewegung! Granate! Granate! Granate! Weg hier! Granate! Weg hier! Granate! Weg hier! Ziel erledigt! Ziel erledigt! Hab ihn! Ziel neutralisiert! Ziel neutralisiert! Bin leer geschossen! Bin leer geschossen! Wechsle das Magazin! Wechsle das Magazin! Lade nach! Lade nach! Brauch Deckung! Brauch Deckung! Braucht Deckung. Sperrfeuer. Sofort ausschalten. Macht sie fertig. Schaltet ihn aus. Bin unterwegs. Unterwegs. Rücke vor. Rücke vor. Einen hat erwischt. Einen hat erwischt. Mann am Boden. Mann am Boden. Mann verloren. Mann verloren. Roger, ich sehe ihn. Bestätigt. Ziel erfasst. Roger, ich sehe ihn. Roger, Ziel erfasst. Kann nicht feuern. Kein freies Schutzfeld. Kann nicht schießen. Ich sehe ihn nicht. Bestätigt. Bestätigt. Verstanden. Verstanden. Roger. Roger. Roger. Roger. Feind gesichtet. Brauche Verstärkung. Verstanden. Sind unterwegs. Eindringling. Alarm. Alarm. Verstärkung ist auf dem Weg. Sicherheitsleck! Alle Eingänge abriegeln! Schickt Verstärkung! Wir schicken sofort Hilfe! Haben ein Sicherheitsleck! Ich brauche Unterstützung! Wir schicken sofort Verstärkung vorbei! Feind im Sichtbereich! Wir kommen vorbei! Bereithalten! Ich sehe den Eindringling! Er ist bewaffnet! Hilfe ist unterwegs! Beschäftigt ihn weiter! Waffe fallen lassen! Sofort! Nachricht erhalten! Wir schicken sofort Verstärkungen! Hände hoch! Sofort! Was zur Hölle war das? Wir haben hier ein Problem! Überprüfen! Los! Los! Das war eine Explosion! Bewegung! Hats gehört! Bin unterwegs! Haben einen Mann verloren! Durchsucht die Umgebung! Er ist tot! Alle Ausgänge abriegeln! Los! Mann am Boden! Ausschwärmen und alles durchsuchen! Hab einen gefunden! Ausschau halten nach Eindringlingen. Na egal, ich setze meine Patrouille fort. Hab hier nichts gefunden. Setze Patrouille fort. Ah, da war nichts. Ich gehe zurück auf meinen Posten. Ich hab nichts gefunden. Bleib trotzdem wachsam. Nichts zu berichten. Ausschau halten nach Eindringlingen. Es war nichts, aber wachsam bleiben. Alles okay. Setze Patrouille fort. Alles ruhig. Sektoren auf verdächtige Aktivitäten überwachen. Hä? Was war das? Ist da jemand? Sekunde! Wir haben hier eventuell ein Problem! Wir haben vielleicht einen Eindringling! Bereithalten! Moment! Ich glaube, ich sehe was! Hä? Wer ist da? Hä? Was war das für ein Lärm? Hab etwas gehört! Bereithalten! Ich glaube, ich habe was gesehen! Bereithalten! Hey! Ist da jemand? Wo schießt du hin? Hey! Wo schießt du hin? Falsches Ziel! Wir sind Partner! Ziel erfasst! Hab Ziel im Visier! Hab Sichtkontakt! Hab ein Ziel! Ab Ziele Absichtkontakt. Hab hier Aktivität! Aktivität! Registriere Aktivität! Ihr will einen abhauen! Aktivität. Feindaktivität! Feindaktivität registriert! Sie bewegen sich! Ziel bewegt sich! Sie sind gepanzert! KTW-Munition laden und genau zielen! Sie befolgen das Standardprozedere! Beschäftigen wir sie! Über die Flanke kommen! Diese Kerle sind berechenbar!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 Raketenwaffe! Raketenwaffe! Raketenwaffe! Was zur Hölle war das? Wir haben hier ein Problem! Überprüfen! Los! Los! Das war eine Explosion! Bewegung! Hab's gehört! Bin unterwegs! Hab meinen Mann verloren! Durchsuch die Umgebung! Er ist tot! Alle Ausgänge abriegeln! Los! Mann am Boden! Ausschwärmen und alles durchsuchen! Hab einen gefunden! Ausschau halten nach Eindringling!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 Aufklärung, los! Waffenfreigabe, Charlie-Team, los, abfangen! Alpha-Team, Rückzug zum Sammelpunkt Chester! Feinde sind weit in den Komplex vorgestoßen, mit äußerster Vorsicht ausschalten! Ab Ziel im Visier, greife an! Das Diazepam wirkt, mein Finger ist ruhig! Jagt sie hoch! Jagt sie hoch! Jagt sie hoch! Granate! Granate! Granate! Granate! Granate Bewegung! Granate Bewegung! Granate Granate Granate Granate Weg hier! Granate Weg hier! Granate Weg hier! Granate Weg hier! Granate, weg hier! Granate, weg hier! Ziel erledigt! Ziel erledigt! Abin! Ziel neutralisiert! Ziel neutralisiert! Bin leer geschossen, bin leer geschossen. Wechsle das Magazin, Wechsel das Magazin. Lade nach, lade nach. Brauch Deckung, brauch Deckung.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 Waffe fallen lassen! Sofort! Nachricht erhalten! Wir schicken sofort Verstärkung! Hände hoch! Sofort! Achtung! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Raketenwerfer! Was zu war das? Wir haben hier ein Problem! Überprüfen! Los! Los!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 Ich glaube, ich habe was gesehen. Bereithalten. Hey, ist da jemand? Scaler 3, hier Oxide Boden. Verstanden. Wir erfassen Sie deutlich im Planquadrat 715389. Netzbestätigung über die Canyonverbindung. Scaler 3, Avatar 2 operiert ungefähr 076 Kilometer über Ihnen. Sie haben das Einsatzgebiet abgedeckt. Bereithalten für neue Befehle. Over. Scaler 3, Vorrücken zu Planquadrat Papa Junior November. Erfassen leichte seismische Aktivitäten im Gebiet. Canyon überprüfen. Over. Scaler 3 an Oxide-Boden. Sind in der Luft und erwarten nur Fehler. Over. oxide Boden. Ja, sie können uns sehen. Over. Bestätigt Oxide-Boden. Erwartete Fehler. Roger Oxide-Boden. Bleiben in Verbindung. Ende. Disciple 6, in welchem Planquadrat sind die Fahrzeuge? Over. Verstanden, Disciple 6. Bestätigung, dass die Ziele durch ein Sperrgebiet fahren. Bereithalten für Freigabe. Disciple 6, Sie haben keine Angriffserlaubnis. Wiederhole, keine Angriffserlaubnis. Gold Eagle braucht erst Angaben zu den Fahrzeugen. Over. Disciple 6, Angriffserlaubnis erteilt. Identifikationscodes bereithalten. Gold Eagle möchte visuelle Bestätigung. Wir schicken eine RQ4 zu Ihnen, um die Übertragung zu beschleunigen. Ankunftszeit in 220. Disciple 4, hier Oxide. Wir hören Sie. Over. Verstanden, Disciple 4. Bereithalten für Verschlüsselungsfreigabe. Over. Disciple 4, Freigabe zur Datenübertragung erteilt. Sende 350 über 7 Sekunden. Codeindex 79 Juliet Bravo. Handcheck wird eingeleitet. Over. Disciple 4, Identifizierung von Gold Eagle autorisiert. Stellung beibehalten. Wir schicken Butcher 3 zur Überprüfung und Begleitung des Konvois bis zur Basis. Bitte bestätigen. Over. Carnival 1, Oxide bestätigt. Planquadrat. Over. Carnival 1, Planquadrat bestätigt. Höhe bitte erneut senden. Over. Verstanden Carnival 1. 3, 3 Meter. Bereithalten für weitere Befehle. Over. Carnival 1, getarnte Position aufsuchen und Optik deaktivieren. Wir müssen das Hitzeleck im Auge behalten, bis wir verifizieren können, dass die Satellitenaufklärung es erfasst. In Bereitschaft bleiben und Statusberichte senden. Bitte bestätigen. Over. Disciple 3, Sie sind autorisiert Gewalt anzuwenden, falls notwendig. Aggressive Stellung einnehmen und Sie auf Kurs 775 bei 692 aus der Zone eskortieren. Wir beobachten mit Avatar 1. Over. Disciple 3, hören Sie mich. Over. Bestätigt, Disciple 3. Fahrzeug mit Infrarotsignal markieren. Schicken in Avatar 1, um den Bereich zu überwachen. Rückzug in die Patrouillenzone in 10 Minuten. Verstanden? Over. Disciple 3, schlechte Funkverbindung. Ersatzfrequenz benutzen und erneut versuchen. Over. Oxide versteht sie klar, wir hören, over. Recycle 3, einheimische Militärs dürfen unser Randgebiet nicht durchqueren. Frage, wie ist der Status des Fahrzeugs, over. Recycle 3, bereithalten für Befehle, over. Carnival 3, hier Oxide, Art des Problems beschreiben, over. Bestätigt, Carnival 3, Inventur beenden und sicherstellen, dass alle funktionstüchtigen Boote bereit für die Patrouille sind, verstanden, over. Oxide, hören Sie, Disciple 1. Wir haben jetzt Ihr Signal. Over. Bestätigt, Disciple 1. Überwachung fortsetzen. Freigabe für Angriff, wenn Sie sehen, dass diese Zivilisten Sprengsätze auf der Fahrbahn platzieren. Bereithalten. Over. Oxide an Disciple 2. Statusbericht. Over. Verstanden, Disciple 2. Gold Eagle will Gründe für die Verspätung. Over. Disciple 2. Ihre Schutzanzüge sollten das aushalten. Ziehen Sie sie an und setzen Sie Ihre Patrouille unmittelbar fort. Over. Sie haben 1-2-0 Minuten, um Ihre Patrouille fortzusetzen, Disciple 2. Sie haben bereits Verspätung. Die reduzierte Gefahrenzulage der Basis greift an. Verstanden? Genug, Disciple 2. Schluss mit dem Gequatsche. Oxide, Ende. Oxide, hier Carnival 1. Patrouillieren in der Wasserstraße, östlich der Basis. Anscheinend haben wir hier ein Wärmesignaturleck. Bitte bestätigen. Over. Oxide, die Wärmesignatur befindet sich im Plankontrakt charlie Oscar, delta mike whiskey 5, 4, 7, 1, 9. 3, 3, Meter über dem Wasser. Oxide, Höhe ist 3, 3 Meter über dem Wasser. Wiederhole 3, 3 Meter. Over. Carnival 1 in Bereitschaft. Over. Alles klar, Oxide. Carnival 1, Ende. Oxide, Carnival 3 hier. Derzeit überprüfen wir den neuen Vorrat an Schlauchbooten und wir haben hier ein Problem. Over. Äh, sieht aus, als wäre die Lieferung beim Transport beschädigt worden, Oxide. Ich habe nur 11 von 20 wie in Liste 7 Charlie Alpha angegeben. Zwei davon haben deutliche Risse im Rumpf und sind unbenutzbar. Over. Verstanden, Oxide. Dauert zwei Stunden. Wiederhole 0,2 Stunden. Carnival 3, Ende. Oxide, hier Disciple 6. Sind im Kräne, zwei Kilometer nördlich der Basis. Zwei Fahrzeuge fahren auf einer unserer gesperrten Grenzstraßen. Er bitte Angriffserlaubnis mit dem 50er. Over. Oxide, Sie fahren gerade in Planquadrat 26915 bei 429. Geschwindigkeit circa 95 km pro Stunde. Roger Oxide, wir können loslegen. Warten nur noch auf Freigabe. Äh, verstanden Oxide. Also es sind zwei neue schwarze Mercedes g klasse Fahrzeuge. Wahrscheinlich zumindest teilweise kugelsicher. Wird die Wirksamkeit unserer Waffensysteme aber nicht verringern. Okay. Verstanden, Oxide. Aber dann wird nicht mehr viel zu sehen sein. Disciple 6 greift an. Ende. Disciple 1 an Oxide. Oxide, willkommen. Ist da jemand? Over. Oxide, wir setzen unsere Aufklärung im Gebiet nördlich des Hauptquartiers fort und bleiben in Sichtkontakt mit drei Zivilisten außerhalb unseres Bereichs bei Goldstaub, nördlich des Wasserfalls. Verstanden? Over. Verstanden, Oxide. Wir sind jederzeit bereit. Disciple 1, Ende. Mongos 2 hier, Disciple 1. Bitte bestätigen. Over. Mongoose 2. Frage. Überwachen Sie immer noch Aktivitäten bei Hauptversorgungsroute Bravo? Over. Mongoose 2. Wir sind gerade mit einem Unterstützungseinsatz bei Hauptversorgungsroute Bravo beschäftigt. Frage. Wie lange brauchen Sie? Over. Roger Mongoose 2. Bleiben in Bereitschaft bis Sichtkontakt wiederhergestellt ist. Und jetzt bewegen Sie Ihren Hintern wieder hierher. Ende. Oxide. Hier die Scheibe 4. Over. Oxide sind in Position bei Kontrollpunkt Drive und haben einen Konvoi mit 404 Standard-Lieferfahrzeugen. Die Freigabe zur Anfahrt der Basis erbitten. Fordere sicheren Kanal zur Übermittlung der Identifikationsdaten an. Bandbreite 350 MB. Verlustfreie Burst Pakete über 7 Sekunden. Bitte bestätigen. Over. In Bereitschaft, Oxide. Over. Code-Index bestätigt, Oxide. Übertragung läuft. Warte auf Blackfiefer-Autorisierung. Over. Roger Oxide. Disciple 4 bestätigt alles. Wir lassen Sie schwitzen, bis wir Butcher 3 sehen. Ende. Disciple 2 und Oxide. Unsere Überprüfung von Zebra wurde aufgehalten. Haben etwa 3 Minuten Verspätung. Over. Oxide. Wir sind in einen Sandsturm geraten. Suchen Schutz in einer kleinen Höhle. Over. Roger Oxide. Wir ziehen Sie jetzt an. Sind in 5 Minuten startklar. Bestätigt Oxide. Werden wir doppelt bezahlt, wenn wir hier da sind? Disciple 1, Mongoose 2, hört Sie. Bitte fortfahren. Disciple 1, hier Mongoose 2, ähm... Äh, das stimmt, aber wir überprüfen gerade Aktivitäten westlich der Zone. Hier ist ein Teil des Elektrozounds ausgefallen. Over. <lacht> wir haben verstanden, Disciple 1. Wir rechnen mit 2, 5 Minuten, aber wir sind jetzt schon auf dem Hügel. Wir sind Ihnen was schuldig. Oxide, hier Disciple 3, bitte bestätigen. Over. Verstanden, Oxide. Diese Dieben sind... Hey! hey, hey! Oxide, hier drüben Status grün. Drei Ziele erledigt. Musste er sie ausknipsen. Over. Disciple 3 verstanden. Sind unterwegs. Ende. Oxide, hier Disciple 3. Verstehen Sie mich jetzt besser. Over. Oxide, wir haben etwa sieben Kilometer südlich von Zulu ein einheimisches Militärfahrzeug abgefangen. Haben drei, null, drei Feinde in Gewahrsam. Ein Offizier und zwei Soldaten. Erwarte Befehle. Over. Oxide, ja, ich bin nicht sicher. Sieht aus wie ein UAZ, die die Russen hier gelassen haben. Ziemlich mitgenommen. Over. Oxide, unser Status hat sich geändert. Diese Typen werden aggressiv. Einer von ihnen hat nach einer versteckten Waffe gegriffen. Jetzt sprechen sie von Euros. Sie wollen uns bestechen.